Golfschläger mit dem treiber die nicht in der Mitte des Treiberkopfes getroffen werden, das ist ja nicht nur bei Amateurgolfern ein Riesenproblem, es macht auch den Golfprofis auch immer wieder Kopfzerbrechen. Am meisten sehe ich in meinem Golfunterricht, dass Hobbygolfer den Ball auf der Innenseite, also einen sogenannten Heelshot produzieren. Das passiert wesentlich häufiger als die Toe-Hits, aber die gibt es natürlich auch. Aufgrund der Menge dieser Innentreffer Treffer, habe ich mir gedacht, möchte ich heute eben dieses Video machen und etwas darüber sprechen. Ich würde dich bitten, dass du bis am Schluss dran bleibst, weil ich glaube, das Gesamtkonzept dieses ganzen Videos erst wird dich dazu bringen, dass du wirklich etwas verändern kannst. Das Problem mit den Innentreffern ist ja das, dass der Ball nicht optimal getroffen wird, sprich eine Menge an Länge verliert. Der Ball bekommt eine Tonne Backspin dazu, was dazu führt, dass der Ball sich richtig in die Luft hineinfrisst und äh, so eben die optimale Distanz nicht fliegen kann. Und weiteres gibt es dann noch diesen sogenannten Zahnrad-Effekt, den Gear-Effekt. Wenn ich einen Ball innen treffe, dann wird... In der Kollisionsphase, wenn ich den Ball hier innen treffe, der Schläger geschlossen durch die Kollision und der Ball bekommt eine Gegenrotation. Das bedeutet in der Praxis, dass der Ball entweder zum Slicen anfängt oder weniger hookt, je nachdem. Also kann auch theoretisch helfen, dass man nicht so stark nach links schlagt. Jedoch ist es schon gewünscht, dass man den Ball in der Mitte der Schlagfläche trifft und das möchte ich eben heute mit dir besprechen. Warum kommt es zu diesen Heel hits Nun, ich glaube, es gibt äh, drei Kategorien, die man hier berücksichtigen muss. Die erste Kategorie ist die Intention. Das ist, will ich überhaupt den Ball in der Mitte der Schlagfläche treffen? Nummer zwei, habe ich die Skills, die Fähigkeiten, überhaupt den Ball in der Mitte der Schlagfläche zu, zu treffen? Und Nummer drei, habe ich die mechanische, technische Voraussetzung, den Ball in der Mitte zu der Treiberschlagfläche zu treffen. Aber jetzt alles mal der Reihe nach. Was meine ich mit Intention? Intention bedeutet, dass ich mich zum Ball hinstelle und versuche ihn auch in der Mitte der Schlagfläche zu treffen. Viele Hobbygolfer wissen gar nicht, dass sie das tun sollen überhaupt, dass sie den Ball überhaupt hier treffen sollen oder dass das überhaupt wichtig ist. Das heißt man muss überhaupt mal erst einen Fokus darauf richten, dass das eine wichtige Stelle ist. Ich vergleiche das ganz gerne mit dem Dartspielen, wenn ich in die Mitte reinwerfen möchte, in das Bullseye und ich versuche wirklich ganz genau hinzuzielen und bereite mich darauf vor und fokussiere und werfe los, kann es sein, dass ich es nicht treffe, aber ich werde vielleicht nicht so weit weg davon sein, sofern meine Technik nicht katastrophal ist. Würde ich aber nur sagen, aha, da ist die Dartscheibe und ich schaue weg und wirfe einfach los auf die Dartscheibe, kann es sein, dass ich die Tatscheibe vielleicht mit Glück treffe, aber ich werde wahrscheinlich weit weg vom Bullseye sein. Und wenn's, ich sie, wenn ich's, falls ich es mal getroffen haben sollte, war es reines Glück und es ist nicht reproduzierbar. Selbst hier im Golf, wenn ich nicht versuche, das Bullseye hier in der Mitte zu treffen, dann werde ich wahrscheinlich keine guten Ergebnisse haben. Das heißt, das erste ist wichtig, ich brauche eine Intention, was ich überhaupt machen möchte. Und das ist den Ball in der Mitte der Schlagfläche treffen. Nummer zwei Fähigkeiten bzw. Skills. Was bedeutet das? Das bedeutet im Prinzip, dass ein Golfer Fähigkeiten erlangt, dass er zu jedem Zeitpunkt spürt, wo der Schlägerkopf, wo der Sweetspot des Schlägers sich im Raum befindet. Wie macht er das? Das macht er dadurch durch zahlreiche Wiederholungen, die er quasi mit einer Intention gemacht hat. Und dabei gelernt hat, zu fühlen, wie sie das anfühlt und auch gelernt hat, mit den Augen eine sogenannte Ballhand-Augen-Koordination zu erlangen. Wie bekommt man diese Fähigkeiten? Nun, man muss sie jetzt wirklich trainieren. Und dazu gibt es dann einige Übungen und Wege, aber das zeige ich dir später. Nummer drei: die Mechanik bzw. die Golftechnik. Gut, da könnte ich jetzt äh, wahrscheinlich einen Tag darüber sprechen, was man alles falsch machen kann im Golfschwung, damit man eben den Ball hier am Hill trifft. Ähm, ich glaube, das ist jetzt nicht die Aufgabe dieses Videos, dies zu analysieren, aber prinzipiell gilt, dass je weiter die Hände vom Ball wegkommen, desto weniger werde ich den Ball auf der Innenseite des Drivers treffen. Das sind zum Beispiel so Sachen, wenn ich zum Beispiel mein Gewicht auf, der Fersen, auf die Fersen habe hier und ich fast hinten umfliege und jetzt schwinge ich auf und versuche das auszubalancieren, komme ich mit den Händen hier vorne mehr vorbei und das heißt, ich werde tendieren, den Ball mehr hier zu treffen. Oder gibt es die berühmte Early Extension, wo man aufschwingt und dann beginnt im frühen Abschwung das Becken Richtung Hüfte zu bewegen und dann beginnt man auch hier eher auf den Heel hin, hinzukommen. Ist auch eine sehr, sehr häufige Art, ja, und da gibt es auch noch Sachen wie exzessive Schwungbahnen von außen nach innen, von innen nach außen. Also es sind wirklich viele, viele Möglichkeiten. Aber prinzipiell muss das ein Golflehrer herausfinden, was das Hauptproblem bei deinem Golfschwung ist, dass du eben diese hill bekommst und du wirst jetzt nicht versuchen, 5000 verschiedene Wege zu finden, warum man den Ball hier trifft, weil du wirst wirklich wahrscheinlich 5000 finden. So, jetzt bleib bitte dran, weil jetzt beginnen wir nämlich mit der Aufklärung, wie ich die ganze Sache verändern kann. Jetzt gibt es vier Phasen, die, die du durchlaufen kannst, um diese Situation mit den Innentreffer zu verbessern. Phase 1, die Analyse. Du nimmst am besten so einen Kleber, wie man es vom Schlägerfitting kennt, und klebt ihn hier auf die Schlagfläche drauf. Und macht einmal ein paar Schwünge, einfach um zu sehen, wo treffe ich den Ball überhaupt. Wenn du jetzt erkannt hast, aha, okay, ich treffe alle Bälle innen, geht es zur Phase Nummer 2. In der Phase Nummer 2 geht es darum, dass wir jetzt unsere Aufmerksamkeit darauf steuern, dass wir etwas verändern wollen, die Intention, den Ball in der Mitte der Schlagfläche zu treffen. Wir werden jetzt versuchen, jetzt bewusst den Ball in der Schlagfläche in Mitte zu treffen und schauen uns nach ca. 10 Bällen das Bild an am Schläger und schauen, ob wir das verbessern konnten. In Phase Nummer 3 versuche ich meine Fähigkeiten, oder auch Skills genannt, zu verbessern. Was heißt das? Wenn man viel, viel trainiert, bekommt man mit der Zeit ein Gefühl, wo sich der Schläger oder bzw. der Schlägerkopf im Raum befindet. Das heißt, lauter kleine Übungen, wo man bewusst versucht, eine Aufgabe zu erfüllen, führen dazu, dass man eine gute sogenannte Ball-Hand-Augen-Koordination bekommt. Das würde zum Beispiel bedeuten, wenn ich hier zum Beispiel jetzt Anlauf nehmen würde, dass ich mich jetzt herstelle und den Ball zack perfekt in der Mitte treffen kann, ohne dass ich mich richtig hinstelle. Oder das würde bedeuten, dass ich auf Befehl zum Beispiel die Spitze treffen kann oder auf Befehl hier innen treffen kann oder auf Befehl hier oben treffen kann oder auf Befehl hier unten treffen kann. Das heißt, das ist auch eine gute Übung, die viele gute Golfer machen damit man seine Fähigkeiten verbessert. Das heißt, ich versuche nicht nur die Mitte der Schlagfläche zu treffen, sondern versuche auch mal ganz bewusst andere Orte auf der Schlagfläche auszuwählen und versuche diesen zu treffen. Du siehst bei diesen modernen Treiber übrigens auch, ich habe zum Beispiel so einen hier mit einer schwarzen Schlagfläche, zieht man auch sehr häufig die Abdrücke auch so, ohne dass man irgendwas drauf gibt. Eine weitere Möglichkeit wäre es mit Kreidensprays zu arbeiten, oder auch mit eben mit diesen Klebebildern. In der Phase 4 mache ich dann auch noch eine technische Schwunganalyse und schaue, welche von meinen Bewegungen könnten dazu führen, dass ich eben dieses oder jenes Ergebnis auf der Schlagfläche bekomme. Dazu braucht man dann meistens einen gut ausgebildeten Golflehrer, der diese Fehler eben erkennt und der dir sagen kann, dass wenn du das und das verbesserst, dir das helfen wird, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass dies wahrscheinlich gar nicht mal so wichtig ist wie die dritte Phase, wo ich gesagt habe, die Fähigkeiten und die Skills zu erlangen. Weil man kann zum Beispiel auch mit dem furchtbarsten Rückschwung oder mit dem furchtbarsten Setup, wenn man lang genug trainiert, auch die Schlagfläche Mitte treffen. Wobei das natürlich viel leichter ist, wenn die Technik blitzsauber ist. Ich habe für dich jetzt noch einen kleinen Bonus-Tipp, weil das sehe ich wirklich sehr, sehr häufig, dass dies Amateurgolfer falsch machen. Und zwar, wenn sie sich hinstellen zum Ball, legen sie meistens den Driver direkt am Boden hinter dem Ball und sprechen ihn direkt mit dem Sweetspot an. Das Problem aber ist, dass der... Ball nicht am Boden liegt, sondern aufgetieht ist und der Schläger im Treffmoment eigentlich etwas in der Höhe ist. Und normalerweise ist es dann so, wenn ich dann hierher gehe und dann den Schlägerkopf hebe, dann siehst du hier, dass der Schlägerkopf mehr Richtung Innenseite gewandert ist, nur durch den Fakt, dass der Schläger gehoben wurde. Was heißt das für dich? Du kannst mal probieren, den Ball etwas mehr auf der Spitze anzusprechen. Und jetzt versuchen, auf die Höhe zu kommen, wo du nachher sein willst. Und jetzt schaust du dann, aha, bin ich jetzt in der Mitte oder nicht? Und ich verspreche dir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du das falsch machst, sehr, sehr hoch ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es mit einem Daumen hoch bewertest. Hier unten ist noch ein sehr cooles Video über den Driver. Und hier ist auch noch ein weiteres Video, das YouTube ausgesucht hat für dich. Bitte vergiss nicht meinen Kanal auf dieser Seite hier drüben zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Also bis zum nächsten Mal, tschüss.